Hallo, ich bin die Doris. Hallo, ich bin die Elke. Wir machen jetzt psychosoziale Beratung im Logo. Wenn es gerade schwierig wird bei dir oder es eckt gerade irgendwas und das Reden mit deinen Freund und mit deinen Eltern nicht ganz reicht, dann sind wir für dich da. Liebeskummer. Krisen in der Familie. Probleme in der Schule oder bei der Lehrstelle. Sorge um deine Freunde. Dir geht es mit dir selber einfach nicht gut. Es läuft gerade mit deinen Freunden oder in der Gruppe nicht besonders gut. Ganz wichtig! Ja, alles was geredet wird, bleibt unter uns. Mm -hmm. Wir, freuen Wir freuen uns, uns auf, auf dich! dich.